Heute bei, wer weiß denn sowas, Roman Lochmann im Team mit Bernhard Hoeker und sie spielen gegen Heiko Lochmann und Elton. Das Lochmann-Duell, es geht los. Applaus Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe, wer weiß denn sowas. Heute mit Roman Lochmann und Heiko Lochmann. Die beiden waren wirklich vor langer, langer Zeit schon mal bei uns zu Gast. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute wiederholen können. Und Die beiden brennen natürlich auf eine Revanche, interfamiliär. Ja, es hat sich ein bisschen was getan, seit ihr das letzte Mal hier bei uns wart. Ähm, ja, ihr macht äh, viel, viel mehr Musik. Hm. Ne? Fast ausschließlich Musik, aber habt ja auch einen tollen Film gedreht. Äh, hm. ne? Und äh, seid sehr erfolgreich mit dem, was ihr tut. Und ich glaube auch sehr glücklich mit dem neuen Leben, in Anführungsstrichen. Oder? Das recht, habe ich. sehr glücklich. Ja, glaube, oder? Wir haben uns ja vor einiger Zeit getroffen und ich habe auch keinen anderen Eindruck gewonnen. <lacht> also, ich freue mich sehr. Robert noch mal mit Bernhard Hohecker. <lacht> Heiko Lochmann im Team mit Elfen. Das wird garantiert eine spannende, lustige und unterhaltsame Sendung. Und ihr, ihr kommt ja auch aus Hessen. Ne? Und Da habe ich gleich was ganz Spannendes am Anfang. Wussten Sie eigentlich das, meine Damen und Herren? Die Gebrüder Grimm, die ja auch aus Hessen kommen. Ja. Ne? Und äh, man hat den Gebrüdern Grimm die Ehre zuteilwerden lassen. In Marburg gibt es einen grimm dich -Pfad. Nein. <lacht> Ist das eine lustige Idee? Ja, das gut. Ja? Ja. Der grimm dich ja. in Marburg. Falls ihr da mal vorbeikommt, mal schaut hin. mal hin. Ja? So, jetzt gucken wir mal auf die Publikumsverteilung. Hinter Bernhard und Roman sitzen 49 Zuschauer. Hinter Heiko und Elton sitzen 48 ja, Zuschauer. Ja. Sie wissen ja inzwischen, es ist, ist ja ein bisschen anders, ein Teil des Publikums ist hier im Studio anwesend, der andere Teil ist virtuell dabei, hat über die ARD-Quiz-App sich einen Platz hier ergattert und alle im Publikum sind gewinnberechtigt. Also jetzt gucken wir auf unsere heutigen zwölf Kategorien, hier ist die Wand. Zwölf Kategorien heute sind im Grünen, Chemie des Alltags, Schlagzeilen, Straßenverkehr. Unterwasser, Neuheit, Fragezeichen, total genial. Damals Essen und Trinken, Filmstars und Hausbau. Jede richtige Antwort, 500 Euro, ein Publikumsjoker für beide Teams. Und wenn wir Zwillinge bei uns zu Gast haben, dann darf ja immer der Ältere die erste Kategorie auswählen. Hm, Nein, natürlich nicht, da wo mehr an. Zuschauer sind. Ich weiß der kleinere. Doch, ihr dürft jetzt. Ihr dürft schon. Mit was wollen wir anfangen? Äh, wollen wir direkt mit dem Straßenverkehr? Ja, natürlich, direkt Straßenverkehr. Direkt Straßenverkehr? Hast du einen Führerschein? Ja, ja. Ein Auto, das mindestens 30 Jahre alt ist, kann trotzdem kein H-Kennzeichen für Oldtimer bekommen, wenn es A. Anbauteile hat, die jünger sind als 10 Jahre nach Erstzulassung, B. weniger als 100.000 Kilometer gefahren ist oder C. Sicherheitsgurte hat, die breiter sind als 5 cm. Äh, ja. Weniger als 100.000 Kilometer gefahren ist das, glaube ich, nicht. Weil angenommen, ich habe ein altes Auto und das ist, sage ich mal, 20.000 Kilometer gefahren. Ich habe es dann in die Garage gestellt. Ja. Genau eben deswegen Voll. als Geldanlage. Dann ist es mit Sicherheit auch noch ein Oldtimer. Anbauta Sicherheitsgut hat die breiter sind als 5 cm. Äh ich verstehe den Sinn dahinter nicht, warum, warum man deswegen kein. Also, es gibt da so eine Regel, dass man. Ähm, oder ne, es gibt ja, meine ich auch Oldtimer, die gar keine Gurte haben. Ja. ja. Und die darf man dann trotzdem fahren. Aber das hat jetzt nichts mit der Frage zu tun, eigentlich. Was bedeutet denn Anbauteiler, die jünger als zehn Jahre nach. Jünger sind als zehn Jahre nach Erstzulassung. Also, das wäre dann quasi ein Spiegel aus dem Jahre 1996. Das wäre ein Anbauteil. Und dann ist es kein... Ja, ich glaube, das ist doch eine Sachen, die in Oldtimer dann auch auszeichnet, dass er halt schon so alt ist und trotzdem halt noch läuft. <lacht> ja, lass mal A machen. Ja, dann mach du es, dann hast du die Verantwortung und ich bin fein raus und kann sagen, oh. <lacht> du wolltest ja gewinnen heute. Du musst nur sagen, ich muss es nur reicht. sagen, ja. Okay, mach mal A. Da muss erst noch zustimmen. Boah. Ja, ich muss es sagen. Omar, Respekt, gleich bei der ersten Frage wirklich volle Verantwortung. Übernehmen. <lacht> Hat er keine Wahl. Das H-Kennzeichen ist ein Autokennzeichen für Oldtimer. Damit Fahrzeuge solch ein Kennzeichen bekommen, ist das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich. Dafür müssen sich die Oldtimer in einem guten Erhaltungszustand befinden und weitestgehend dem Originalzustand entsprechen. Deshalb reicht es nicht, dass das Fahrzeug 30 Jahre oder älter ist. Es darf auch keine Anbauteile wie Rückspiegel oder Gepäckträger aufweisen, die jünger sind als 10 Jahre nach Erstzulassung. So, die ersten 500 Euro. Was wollen wir nehmen? Ähm hm, Neuheit, oder? Such dir was aus. Neuheit, Neuheit, mhm. Neuheit, Neuheit. Schauen wir mal, was da, was da kommt. Für einen höheren Vitamin-D-Gehalt gibt es seit 2014 A. Oberirdisch gereifte Kartoffeln B. Wasserflaschen mit integrierter Tageslichtlampe oder C. UV-behandelte Bäckerhefe. <lacht> oh Gott. Also, ich habe von keiner Neuheit ähm, gehört, die A, B oder C irgendwie in sich trägt. Oh Gott, das klingt doch alles sehr chemisch. Oben. Also, ich würde erstmal B ausschließen. Wasserflasche mit integrierter Tageslicht. Ja, wieso sollte man denn auch Vitamin D... Da geht? ist eine Wasserflasche und da geht also Licht rein. Finde ich jetzt komisch. Ja. So, überirdisch gereifte Kartoffeln. Hm. Gut, Kartoffeln sind unter der Erde normal, da kommt kein Sonnenlicht dran. Hm. Kann natürlich sein, wenn die auf einmal oben sind, wenn die irgendwie so gezüchtet sind, dass die oben liegen, dann kommen die, bekommen die ein bisschen Sonnenstrahlen, dann ist auch ein bisschen Vitamin D ja, wahrscheinlich. Dass das quasi in der Schale der Kartoffeln dann quasi ähm, Vitamin D mit einwirkt. Seit 2014 gibt es behandelte Bäckerhefe. Darf die überhaupt behandelt werden? Ist das nicht irgendwie, muss das denn nicht gekennzeichnet sein? Und ich habe noch nie, wenn ich beim Bäcker bin, irgendwo gelesen, Passen Sie auf, hier, äh, die, das Brötchen hat UV-behandelte Bäckerhefe oder beziehungsweise einen Hefekuchen. Ähm, boah, also ja, A oder C? Vielleicht solltest du, ich glaube, du hast ein guten, gutes Gespür für was da gerade richtig ist. Ich bin für A. Du bist für A? Das klingt für mich noch am logischsten, dass, das, dass man das machen kann. Dann nehmen wir A. <lacht> <lacht> Dann nehmen wir A. Ja, aber wenn die Kartoffeln über der Erde wachsen, dann kann man ja gar keinen Erdäpfelsalat mehr daraus machen. Ja, das stimmt. Durch Sonnenlicht wird der Vitamin-D-Bedarf des Körpers häufig nicht gedeckt. Da wenige Lebensmittel nennenswerte Mengen enthalten, wurde laut EU-Beschluss von 2014 UV-behandelte Bäckerhefe als neuartiges Lebensmittel zugelassen. Hefe enthält Ergosterol, das durch die Bestrahlung mit UV-Licht in Vitamin D2 umgewandelt wird. Mit der Hefe hergestellte Backwaren enthalten pro 100 Gramm ungefähr 5 Mikrogramm an Vitamin D2 und decken damit ein Viertel der empfohlenen Tagesdosis. Oh. Jetzt müsst ihr nur die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ja. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Lass mal Schlagzeilen machen. machen wir, ja, natürlich Für. machen wir Schlagzeilen. Ich Zweifel haben wir das Publikum da. Ja, natürlich. Nachdem. Nachdem auf Anordnung 6.000 Liter Alkohol durch Beamte im südindischen Bundesstaat Kerala entsorgt wurden, a erzielten Reisbauern aus der Gegend Rekordernteergebnisse, b kam aus Wasserhähnen eines Hochhauses ein Alkoholgemisch oder c legten 13 betrunkene Rinder einen Verkehrsknotenpunkt lahm. Schade, ich, hatte, ich hatte, habe das gelesen, die haben das weggeschüttet und dann ist was passiert. Und ja. mhm. dann, dann so habe ich aufgelöst, dann habe ich aufgehört ja. zu lesen, glaube ich. kam aus Wasser hin ein, eines Hochhauses ein Alkoholgemisch ein Kreuze. also die C klingt für mich am ehesten nach einer richtigen Schlagzeile. Die haben das weggeschüttet, dann haben die das getrunken, die Rinder, also, weil das in irgendeinem See sich gesammelt hat oder in einer Pfütze. kam aus Wasser hin eines Hochhauses ein Alkoholgemisch, das hieße, der Alkohol wäre wohin geschüttet worden, was dann... Wiederum in die Wasserleitung eingespeist worden wäre. Das, die hätten das Aber dann. 6.000 Liter? Ja, das ist schon eine Menge. Das ist schon eine richtige Menge, ne? Ja. Erzielten Reisbauern aus der Gegend Rekord Ernte Ich hatte jetzt kurz gedacht, dass die dort sehr viel Reis verkauft hätten. Eine große Nachfrage. Weil das kann natürlich sein, wenn der dann sich da ablagert und Leute sagen, hey lustig, Alkoholreis. Aber dann, also wegen Alkohol glaube ich nicht, dass mehr Reis wächst. Dann ist es entweder B oder C, und da bin ich eher bei C auch. Mhm, dann lass uns mal, oder? Ja. Wir wenn nehmen, ihr euch einig seid, nehmt, ja, wenn wir uns einig sind, dann nehmen wir C. Das hm. so heißt wieder, wir brauchen so lange. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein schönes Video. Ich bin gespannt. <lacht> Im südindischen Bundesstaat Kerala gelten in Bezug auf Alkohol strenge Regeln. Nachdem Beamte Anfang 2020 rund 6000 Liter konfiszierten Alkohol in einer Grube entsorgt hatten, gab es eine böse Überraschung. Er sickerte in einen nahegelegenen Brunnen, der auch ein Hochhaus mit Trinkwasser versorgt. Eines Tages im Februar spuckten die Wasserhähne im Wohnkomplex plötzlich ein Alkoholgemisch aus. Während der mehrwöchigen Brunnenreinigung mussten die Bewohner anderweitig mit Wasser versorgt werden. Ja. Oh. Ah. So, wir ja, Grundwasser. Ja, ja. Klingt, ja auch am, klingt ja auch am logischsten, vielleicht sind wir einfach zu geil auf so, auf so, auf so, so Schlagzeilen genau. wie Kühe, sind alle besoffen. Der Eltern ja, ja. hätte gesagt, warum genau 13 Rinder? Es warum bleibt bei 500 genau Euro könnt Ich, könnt ausgleichen. Indien, ich, ich mir das Die legen ja eh Verkehrspunkte lahm und warum sollen die noch besoffen? Das hätte ich eher ja. gesagt. Also, so, wir kümmern uns jetzt um die eigenen Fragen. Ja. Ja. Ähm, ja, mach du diesmal. Mach ich diesmal. Ja, diesmal. Dann machen wir total genial. Hm. Okay. Wir lassen Essen und Trinken noch mal ein bisschen stehen heute. Hm? Wer auf Reisen einen Knopf annähen muss, aber weder Faden noch Nadel dabei hat, dem helfen im Notfall Oh, spannend. A, ein Klebezettel und ein Filzstift. B, eine Zahnbürste und ein Fold, eine, eine Foldback-Klammer. Oder C, ein Enthefter und ein Waschlappen. Also, wenn ich jetzt hundertprozentig wüsste, was eine Foldback-Klammer ist, Zurückfalteklammer? Zurückfalt. Ist das ist es dieses Ding und dann kannst du das, um. weil es ist ja keine Büroklammer, da wird ja, ja das Büroklammer Das ist dieses, da ähm, was, man so, was man so drüber, weißt du, wie in so Schulheftern, die man so, du hast hier quasi so zwei Metalldinger und dann kannst du die quasi so spreizen dann, sind die, dann gibt es im Ganzen äh, ein bisschen Ach, das ich noch Haltigkeit. Nicht. Jetzt, komm, jetzt gehen wir mal weiter. Wie, wie kann man da nähen? Waschlappen, vielleicht kann man sich da so einen Faden rausziehen aus einem Waschlappen, weil der ist ja mal so ein bisschen verwuschelt. Hast du schon mal einen Faden? Und ein Hefter? kann eine Nadel sein. So ein bisschen so, weißt du? Nee, entheft, ist nicht der Enthefter das, wo man mit einer Foldback-Klammer mit wieder rauszieht? <lacht> ja. Ja, ich glaube, wir sollten das Publikum fragen. Also, sagen wir mal so, ich kann mir im A nicht vorstellen, wie das halten soll. Klebezettel, fangen wir mal so an, egal ob wir wissen, jetzt gehen wir, schließen wir mal was aus. Weil Klebezettel, ähm, der ist nur, wenn überhaupt, nur auf einer Seite klebt der. Und dann, was machst du mit dem Füllstift? Anmalen? Verstehe ich. Kannst kann es mit nähen. So, ein Enthefter und ein Waschlappen. Was machst du mit dem Waschlappen? Also, der ist dann nass, da ist der Waschlappen. Ja, aber aus dem Waschlappen könntest du so einen Faden rausnehmen. Dann mit dem Enthefter annähen, oder, oder wie? Oder? Dann mit dem Enthefter annähen. Ja, das ist... Äh <lacht> so, ich weiß nicht, was eine Fortbeerklammer ist. Ich würde es tatsächlich machen. Ich nehme diese Klammer, egal wie die funktioniert, nehme die Zahnbürste und biege das dann mit der Zahnbürste. Drücke ich dann drauf und dann ist das fest. Also ich stecke diese Klammer durch die vorhandenen Löcher im Knopf. Dann gucken die Klammern raus und dann kann ich das mit der Zahnbürste, weil mit dem Finger ist wahrscheinlich zu anstrengend, äh, randrücken. Das ist meine Idee. Aber da ich nicht weiß, was eine Foldback-Klammer ist, ist das wahrscheinlich auch totaler Schwachsinn. Ich glaube, wir loggen B ein. Wir <lacht> nehmen <in> B. <lacht> Weil wir keine Ahnung haben. Jetzt wird hier ganz Vogelwild. Hat sich ein Knopf gelöst und Nadel und Faden sind nicht zur Hand, so können eine Zahnbürste und eine Foldback-Klammer aushelfen. Dazu zunächst mit Hilfe der Klammer eine Borste aus der Zahnbürste herausziehen. Die Borstenenten werden nun durch die Knopflöcher gefädelt und wie mit einer Nadel durch den Stoff gezogen. Mit der Klammer werden die beiden Enden der Borste verdreht und schon ist der Knopf wieder fest. Ist das ein hammer Tipp oder was? Leute, die ersten 500 Euro. Vergesst äh, auf Reisen Nadel und Faden, packt euch eine Foldback-Klammer ein. Wer weiß, was damit noch alles geht. beide Teams haben 500 Euro. Das, das finde ich gut. Das war richtig gut. Ne? Ich habe nichts verstanden, was sie die ganze Zeit gesagt haben, aber das war die richtige Antwort. Die, die haben es ja auch nicht verstanden, was sie gesagt haben. Ja. <lacht> Nächste Kategorie: Hausbau. Also Machen wir haben nicht Hausbau, ne? Da geht Bernhard also aus. Nee, aber da ist mit Sicherheit ein Häuslebauer dabei. Was wird bei Gebäuden als graue Energie bezeichnet? A, Energie, die durch geöffnete Fenster verloren geht, mhm. B, Energie, die notwendig ist, um ein Gebäude zu errichten, oder C, fossile Brennstoffe, die durch Modernisierung eingespart werden. Ach. Okay. Ach, das ist ja mal interessant. Wenn man jetzt sich zum Beispiel B anschaut, Energie, die notwendig ist, um ein Gebäude zu errichten, ähm, wenn man an Beton oder sowas denkt, aber ich glaube, das ist es das ist nicht, weil Beton grau ist, ist Energie, die durch geöffnete Fenster verloren geht, nicht einfach verlorene Energie, die durch geöffnete Fenster verloren geht? Also wieso kriegt die eine Farbe? Würde ich jetzt so überlegen. Dass man sagt, hey, schau mal, da ist graue Energie! Ich habe doch ein bisschen gut. Erfahrung mit Hausbau gesammelt. Mhm. Gut, c fossile Brennstoffe, die durch Modernisierung eingespart werden. Ähm, Würde man genau. bei einem, also wenn ich die Heizung wechsel, und ich habe vorher eine Ölheizung, mhm. Und danach habe ich Kohle. Kohle. <lacht> Zum Beispiel. Oder Gas. Da habe ich ja eine Differenz, was fossile Brennstoffe angeht. Ist das dann die graue Energie? Ich sage, ja, wir haben 200 Kilogramm graue Energie eingespart. Wohin zieht es sich denn am, am ehesten, Bernhard? Mich zieht es am ehesten ein bisschen zu B. Weil es gibt ja immer diesen ökologischen Fußabdruck und die ganzen ähm, so versteckte versteckte Werte, die halt auch relevant sind. Also, wie viel Energie hat es gekostet, dieses Haus zu bauen? Es ist ja ein Unterschied, ob ich die Sachen mit, quasi mit dem Flugzeug und Hubschrauber hinbringe oder auf einem Eselkarren. Es ist vielleicht schneller, aber es verbraucht mehr Energie. Und dass man dann sagt, ja, das ist halt Aber warum grau? Ja, weil das halt, weil alle anderen Farben zu schön sind. <lacht> Müsstet ihr euch für eine Antwort entscheiden. Wenn so, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt bist du hier. Die. Soll ich es? Komm, mach. mach. Ich vertraue dir blind. Dann mach die Augen zu. Mach B. <lacht> Wobei, für mich hat ja Roman eine gute Erklärung geliefert mit dem Hausbau und graue Energie. Das hat was mit dem Beton zu tun yeah. und so weiter. Oh Gott, das das würde sich so für grau. mich persönlich sehr schlüssig an. Als. als graue Energie wird die Energie bezeichnet, die für die Herstellung von Produkten benötigt wird. Im Falle eines Gebäudes umfasst dies sämtliche Energiemengen, die zur Gewinnung der einzelnen Materialien, Herstellung und Verarbeitung von Bauteilen, dem Transport von Arbeitskräften oder auch der Entsorgung von angefallenem Müll notwendig sind. Bei grauer Energie handelt es sich also um die zur Errichtung eines Gebäudes notwendige Primärenergie. Sehr gut. Richtig, 1.000 Euro. War die richtige Entscheidung, auf dich zu hören. Oder? Nee, die, Hä? die zu vertrauen. Wow. Essen und trinken, es wird Zeit. Jetzt aber mal was Leichtes. Ich, ich hab Hunger. Was ist laut deutschem Lebensmittelbuch der Unterschied zwischen Gelee und Aspik? A. Aspik ist besonders schmackhaftes Gelee. B. Gelee beinhaltet ausschließlich pflanzliches Geliermittel. Oder C. In Aspik wird Gemüse eingelegt in Gelee-Fleischware. C schließe ich aus. Wieso? Weil es gibt auch äh, Putenbrust in Aspik. Okay. Äh, Gelee beinhaltet ausschließlich... Also ich kannte Aspik allgemein nur, dass in Aspik ist was allgemein eingelegt. Und in Gelee zum Beispiel ähm, benutze ich immer, wenn du, wenn du Schweinebraten hast. Mhm. Da gibt es ja manchmal noch die, die bratensoße fest als Ge Geleeform. Die kannst du dann ein bisschen schneiden und dann über deinen Schweinebraten. Oh, das ist ein Traum. Ich finde der schmeckt dann besser. Das ist super. Das Problem beim Elten ist, wenn der irgendwo hinkommt und dann sagt jemand Gelee Vielleicht oder Aspik, dann sagt er egal. da. auch Köche dabei oder Leute, die, die, die, die, die, die wirklich den Unterschied kennen. Ich würde auch. Ich würd ja, das, ich weil ich schließe, ich schließe gerade alles aus. Ja, das ist. Und ich schließe gerade sehr alles mit aus. Und Gelee aus mit Aspik. Das ist, äh, glaube ich, wirklich. Fragen das, das, das Publikum. Ja, ja. Wir fragen das Publikum. Ach, da kann jemand helfen, da bin ich mir so ich, sicher. Ich hoffe es doch sehr. Also wenn da, da jetzt keiner es helfen raus. kann, ist in eurem eigenen Was? Interesse. Das Was? Traut euch. Nein, das ist nicht euer Ernst, oder? Doch, komm, guck mal. Ja. Jetzt. Warte. Hm? warte. Warte, warte, es kommt sofort, wir kommen mit dem Mikrofon zu dir. Ja, Gott, das finde ich schon mal sehr gut. Ich hab das schon in, in, in Ihrem Blick gesehen. Ja. So ja Soll ich jetzt wir oder nicht? So, jetzt aber, hallo. Hallo. Wer bist du? Nicole. Nicole, grüß dich. Hallo. Woher, woher kommst du, Nicole? Aus Neumünster. Aha. Äh, ich würde Antwort C sagen. Okay. Und gibt es gibt's auch eine. Hast du irgendeine. Oder ist einfach. Einfach so. Gefühl. Gefühl, ja. Okay. Alles klar. Dann haben ich wir hab C eingeloggt. Ich alles Und los. wir werden das sofort überprüfen, Nicole, ob das die richtige Antwort ist. Die 32 Mitglieder der Lebensmittelkommission aus Verbraucherschaft, Lebensmittelüberwachung, Wissenschaft und Wirtschaft definieren Gelee wie folgt. Gelee ist die erstarrte Mischung aus Wasser, Geliermittel, pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, Essig- oder Säurungsmitteln sowie Salz und anderen geschmacksgebenden Zutaten. Und zum Thema Aspik heißt es schlicht, besonders schmackhaftes Gelee wird Aspik genannt. Eine genauere Abgrenzung zu Jelly gibt es nicht. Ah. Es ist Antwort A. Antwort A. Nicole, trotzdem Dankeschön. Ja. Die beiden hätten es nicht gewusst. Dankeschön, Nicole. Kein Geld für euch. Es bleibt bei 500 Euro. Ihr könnt euch ein Stück absetzen. Was steckt denn immer hinter so Fragezeichen? In Kategorie? Überraschung. Irgendeine Frage. Das kann alles sein. Das ist meistens, wenn man nicht weiß, was man sonst nehmen soll, nimmt man das Fragezeichen. Das ist heißt alles keine Kategorie. Dann überleg auch noch ein bisschen, wir nehmen so lange schon mal das Fragezeichen. Machen okay. Wir mal, ne? Das nehmen oh. wir gleich. Die 50-30-20-Regel. A. Sorgt für eine übersichtliche Anordnung der Kleidung im Schrank. B. Hilft, mit einem bestimmten Budget auszukommen. Oder C. Ist nützlich, um Termine pünktlich und ohne Stress einzuhalten. Das ist mehr was für dich, Roman. C. Super. Das gefällt mir jetzt schon. A. Du bist ahnung, der Kleidung im Schrank. Man könnte halt sagen, okay, 50%, äh, keine Ahnung, 50% äh, Oberteile und äh, keine Ahnung, T-Shirts und Pullis. 30% Hosen, Unterwäsche, 20%, was weiß ich? Socken. Socken. Schuhe. Schuhe, keine Ahnung, sowas könnte man natürlich machen. Hilft Dann. mit einem bestimmten Budget zu, auszukommen. Das kann ich mir das auch vorstellen. Ja, du hast, hast also ein bestimmtes Budget, ja. Es gibt ja es gibt ja teilweise, es gibt ja genau solche Regeln, die quasi, ähm, wo du dir auch dann einen Plan machst, okay, ich will von Summe X, will ich so und so viel Geld maximal für diese Sache ausgeben, keine Ahnung, 5% für, keine Ahnung, Irgendwas? für Essentials, für Miete, was weiß ich. 30 für Ernährung oder für, für, für, die, für, für, für fürs Essen, fürs Trinken und so weiter und 20 für, keine Ahnung, Hobby, also so, sowas gibt's ja. ja. Ja, vielleicht ist das ja, also 20 sparen, 30 Prozent wohnen, so, 50 Prozent genau. leben, so als könnte sowas sein. Also man sagt ja, so ein Drittel soll für die Miete und sowas ja. gehen, das haut nicht immer hin, hat mich mir sagen lassen. Das stimmt auch. Gerade in den Städten. So. Kommt wo man wohnt. Und C ist nützlich, um Termine pünktlich und ohne Stress einzuhalten. 50 Minuten vorher losfahren, 30 Minuten vorher ankommen, 20 Minuten warten. Sehr ja, aber die aber die ja, kann ja gar nicht gelten, weil manchmal fährt man auch drei Stunden. Ja, ja? eben, deshalb, da also das ist so. Also wir sind wir beide bei... Also ich bin zumindest am ersten bei B. Ich auch. Sagst du es diesmal? Ich meine, das nützt nichts, weil meine B Stimme. Baby Ich muss es sagen. Ach so, dann sagt Baby Budget. Baby budget. So. Bernhards budget bernhards Bernhards-Budget. budget Baby BW-Bernhards-Budget. <lacht> Ziel der 50-30-20-Regel ist es, auch mit einem geringen Einkommen auszukommen und dabei noch zu sparen. Finanzexperten empfehlen, Ausgaben in drei Kategorien zu teilen. Fixkosten wie Miete, Essen, Versicherungen sowie Handyrechnung sollten 50 des Nettoeinkommens nicht übersteigen. 30 Prozent des Einkommens können für persönliche Bedürfnisse wie Hobbys, Essen gehen und Urlaub verwendet werden. Die restlichen 20 Prozent sollten gespart werden, um so Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben zu bilden oder zur Schuldentilgung verwendet werden. Läuft erst bis hierhin. 1.500 Euro sind damit. So, Ihr müsst euch jetzt ein bisschen Ranhalten, dranbleiben. Oder Chemie des Alltags. Finde ich auch schön. <lacht> du bist in Chemie besser als Kinofilme gucken. Nee, aber ey, vielleicht ist. Nee. Ähm. Um ist mir der Chemie des Alltags eher quasi eine Metapher vorgestellt Mensch Menschliches Miteinander auch, wir können es nehmen klar die Chemie des Alltags Nee, nee, Nee, warte mal ja, ja, es ist zu spät wenn es wirklich um Chemie geht bin ich raus ja, ja, was denn jetzt ich dachte das wäre quasi steht für das mit menschliche Miteinander so die Chemie Boah. untereinander von Ach, Mensch so zu Mensch du? das <lacht> wie ticken wir das kann ja sein hm. so kommen wir zur Frage ja. warum wirkt Silber desinfizierend A. silber bildet ja. mit co2 eine saure schicht b die beschaffenheit von silber ist zu glatt für organische strukturen oder c silberionen greifen die zellwand von bakterien an also b macht so. irgendwie sinn finde ich so, äh, weil pass mal auf silber läuft doch an das muss man ja hin wieder... Warum? Ist das wegen dem CO2 oder ist das wegen dem Sauerstoff? Ich glaube, es ist wegen dem Sauerstoff. Und dann bildet es eine saure Schicht. Finde ich jetzt komisch. So. Silberionen greifen die Zellen von Bakterien an. Das kann ja vielleicht sein. Das ist... Aufgeladenen Ionen greifen die Zellen. Kann ich mir auch vorstellen. Aber ganz kurz: B macht keinen Sinn, finde ich. ich weißt du warum? Hast du nicht gerade gesagt, B macht keinen ja, Sinn? Ich habe gerade nochmal einen Gedankenblitz gehabt. Ja. So: Desinfizieren heißt ja, okay, ich kann mir jetzt Silber in die Hand tun und dann, dann äh, löscht es quasi die Bakterien aus. In Anführungszeichen. So. Aber ähm, nur die Beschaffenheit vom äh, vom von, von, von Silber an sich, die. Es kann ja nicht nur, weil es irgendwie glatt ist, von meiner Hand beispielsweise die ganzen Bakterien verschwinden lassen. Das funktioniert ja nicht. Also das wäre ja. auf jeden Fall ähm, ein sehr teures Desinfektionszeug. Ja, und dasselbe gilt dann aber auch für Arm, wenn du das... Ja. Finde ich nicht Quasi. verkehrt. Du hast, du hast eine kleine offene Wunde und packst da eine richtig reine Silbermünze drauf. Mhm. Dann kann hm. die keine Schicht mehr bilden und du hast recht, dann ist es egal. Dann kann das Nach deiner guten, sehr guten Argumentation bin ich dann auch bei C. Die greifen dann die Zellen von Bakterien an, weil da sind positive, negative geladene Junteilchen, keine Ahnung, wie das ist. Und äh, finde ich gar nicht so verkehrt. Wir haben ja keinen Publikumsjoker mehr und ich finde die Argumentation, kann ich sehr gut nachvollziehen, also wäre ich tatsächlich dann tatsächlich bei C. Oder? Das sagst du. Ja. Das ist gut. Ja, du hast es gut. Ja, wir nehmen C. Dann wir nehmen wir C. Also falls Sie mal wieder schneiden, vergessen Sie das Pflaster einfach ein bisschen Silber drauf. Oh. Klar. Medizinische Geräte und Prothesen werden oft aus Silber hergestellt oder damit beschichtet. Das nicht ohne Grund. Bakterien, Viren und Pilze können auf Silber nicht überleben. Die Silberionen setzen geladene Silberteilchen frei, die die Zellwand von Bakterien angreifen. Diese stören sie bei der Nahrungsaufnahme, bis die Bakterien schließlich absterben. Bei vielen Viren und Schimmelpilzen blockieren die Silberionen wichtige Andockstellen. Sehr gut. 500 Euro, das war wichtig. 500 Euro dazu. Hier steht bei 1000. Wir haben noch im Grünen, Unterwasser ja. damals und Filmstars. Pass auf, und du, im Grünen, Unterwasser oder damals und so lange nehmen wir Filmstars. Wir haben ja noch das Publikum. Na, ja, okay. Hey, ihr seid auf ah, Wir haben noch das Pupp bekommen. Ihr seid doch, Filmstars. Genau. Und Take gleich over, ist das auch total was, was vertauscht. Oft, der Elken, der macht jetzt... Okay. Es geht um Oscar-Preisträgerin Jodie Forster. Gut, da bin ich schon mal raus. Ich auch. A. Arbeitete in jungen Jahren als Rausschmeißerin im Nachtclub. B. Synchronisiert sich in französischen Versionen ihrer Filme selbst. Oder C ist die einzige Frau, die bislang einen Schachcomputer besiegte. Jodie forster Also was was ähm, was irgendwie am nächsten klingt ist halt wahrscheinlich B. Es synchronisiert sich in französischen Versionen ihre Filme selbst. Wie ich kenne ich? Ich weiß, ist Jodie ein französischer Name? Jodie. Jodie Foster. Jodie Foster. Kann natürlich sein, dass sie französisch. Aber wenn hat. sie gut, also kann da sein, dass sie französisch spricht und dann. Die einzige Frau, die bisher einen Schachcomputer besiegte, glaube ich nicht. Man kann Schachcomputer so einstellen, dass man sie besiegen kann. Hm. Deshalb wäre also das das, das, das wäre Arbeit dann in wenn als Rauschmeisterin im Nachtclub also, am logischsten ist für mich B. A kann es natürlich auch sein, ja. Aber es ist halt Was machen wir denn jetzt mit der Frage? Ja, Alter, ich ich bin auch am ehesten bei B. Ich, ich hätte aber hier gar kein Problem, das mit dem Publikum abzuchecken, weil das vielleicht einer gelesen hat. Außer äh, noch nicht gucken. Außer, ja, sagst, sagst, das stimmt, ja. Dann, was machen wir? Außer also, du sagst, wir, wir, wir riskieren es zusammen. Pass auf, überleg du noch, wir nehmen so lange schon mal das Publikum. Mhm. Wir nehmen das Publikum. Okay. <lacht> Das entscheidet immer für mich. Aber das guck ist die richtige Entscheidung. So, hier hat sich schon jemand geholfen. Halt, ganz, ganz kurz noch die Hand oben lassen. So, kommt gleich der Kollege mit dem Mikrofon. Jetzt bin ich gespannt. Hallo. Halt hier. Wer heißt du? Konstantin heiße ich. Hi. Konstantin, weißt du die richtige Antwort sicher oder musst du auch raten? Also zwischen Wissen und Nichtwissen ist ja immer noch so ein... Gewisse graue Energie, würde ich jetzt mal sagen. Und in meinem Fall würde ich sagen, also ich tendiere auch ganz stark zu B. Äh, A schließe ich aus und C auch. Dementsprechend wird B schon richtig sein. Gut, Konstantin, okay. wir haben Antwort B festgehalten und werden das jetzt überprüfen. Schauspielerin Jodie Foster gilt als hochintelligent mit einem IQ von 132. Sie selbst sagt, dass sie ihren IQ gar nicht kenne. Trotzdem gelang ihr in Yale ein Magna Cum Laude-Abschluss. Zuvor schloss sie eine französischsprachige Privatschule in Los Angeles als Jahrgangsbeste ab. Jodie Foster spricht fließend französisch. In einigen Filmen wie summersby oder Panic Room synchronisierte sie sich für die französische Fassung daher selbst. Konstantin, richtige Antwort. Sehr gut. Vielen Dank. Auch dein Applaus. Danke dir. In Taxi-Driver hat sie zum Beispiel auch noch mitgespielt. Das 62 geboren. Also das Kannst du jetzt schon gucken, was wir gleich nehmen? Ja, ja. ihr steht erstmal bei 2.000 Euro. Ach. Aber ihr müsst erst Hast mal abwarten, was? was gleich noch übrig ist. Bio oder Geschichte? Bitte? Bio oder Geschichte? Dann eher Bio, äh, Geschichte. Damals. Damals. Der römische Wagenlenker. Gaius Apuleius Diogles. Klar. Wer kennt ihn nicht? A. Entwickelte den Vorläufer des heutigen Führerscheins. B. verdiente in 24 Jahren umgerechnet etwa 13 Milliarden Euro. Oder C. trug als erster Römer eine Unterhose. Also, was hast du? S, entwickelt also ihr den vorläufer des heutigen führerscheins okay der war wagenlenker und hat vielleicht leute ausgebildet die dann auch den wagen lenken dürfen und das war jetzt nicht unbedingt dass dass sie das können aber vielleicht auch eine art auszeichnung wenn jemand sicher von a nach b möchte dann nimmt er einen wagen lenken du nimm doch den wagen von diokles die leute die haben wenigstens einen. Führerschein, also die wissen, womit sie, wie sie fahren können. Kann ich mir ein bisschen vorstellen. Mhm. So, verdient in 24 Jahren umgerechnet etwa 13 Milliarden Euro. Problem, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Vielleicht war der Wagenlenker von den ganzen Cäsaren, von den Kaisern, von den Senatoren, hat dafür ordentlich Kohle gekriegt oder war auch Ausbilder Kolosseum, äh, keine Ahnung, und da hat er unfassbar viel Kohle mitverdient, kann ich mir auch vorstellen. Trug als erster Römer eine Unterhose. Wie will man das feststellen? Wir gucken. Ja. Guter Punkt. Aber wie will man feststellen, dass nicht ein anderer vielleicht auch schon eine Unterhose hatte? Auch mhm. gucken. Alle, alle Römer. Alle, gucken. Ah, alle Römer. Ja, also äh, schließt C auch aus? Tatsächlich. Ich würde C erstmal ausschließen. Ja. Aber jetzt ist natürlich die Frage für mich, wie könnte denn B Sinn machen und ähm, wie könnte man denn als Wagenlenker in 24 Jahren 13 Milliarden verdienen? Er ist ja umgerechnet. Also, ja, oh klar. Er hat halt Goldmünzen bekommen. Mhm. Und Gold ist ja heute wahrscheinlich wesentlich. wertvoller wahrscheinlich als früher. Okay, komm. B. B. Ah, ich bin erleichtert. Gaius Apuleius Diocles war Wagenlenker im antiken Rom des zweiten Jahrhunderts. Berühmt wurde er durch seine 1462 Siege in über 4000 Rennen im Circus Maximus. Die großzügigen Preisgelder brachten ihm in seiner 24-jährigen Karriere etwa 36 Millionen Sesterzen ein. Genug, um den Getreidebedarf von ganz Rom für ein Jahr decken zu können. Historikern der University of Pennsylvania zufolge entspreche das, auf heutige Verhältnisse übertragen etwa 13 Milliarden Euro. Hier bleibt dran. 1500 Euro. So, wir haben noch zwei Kategorien ein bisschen Gas im Grünen oder Unterwasser. Ich bin nicht überrascht, dass du eine Entscheidung triffst. Unterwasser. Was hm? sind wir Unterwasser? Ein Tiefseekrebs ist nach der Band Metallica benannt worden, da er a sich in Gruppen trifft und mit dem Kopf wackelt, b einen hellen Fleck in Blitzform auf dem Panzer trägt oder c zwischen metallhaltigen Klumpen am Meeresboden lebt. Das ist sehr, sehr lustig. Also Hast du, du irgendeine Ahnung? Nee, A würde ich ausschließen, irgendwie vom Gefühl. <lacht> Sich in Gruppen in den Kopf. Wir reden ja von der Tiefsee, da ist einfach so. Headbanger, äh, ja, genau. Headbanging. genau. Äh, Und haben genau zwei, zwei Scheren immer offen. Nach <lacht> ja, oh. der war den ja. Einen hellen Fleck in Blitzform auf dem Panzer trägt oder zwischen metallhaltigen Klumpen am Meeresboden lebt. Gut, ähm. Also es Gut, gibt aber, in der Tiefsee metallhaltige. Problem, wenn, Aber Krebse, Krebse, schwimmen ja nicht äh, oder äh, Krebse leben krabbeln ja meistens. Ameriskon. Das heißt, sie sind eher, eher am Boden. Genau. Und, ähm, und äh, metallhaltige Klumpen sind ja also sind wahrscheinlich sind schwer. Das heißt, sie liegen auch dann am Boden. Das heißt, es würde am ehesten Sinn machen. Ich aber ich habe keine Ahnung. Ich würde zwischen B und C schwanken. Dann Entscheidung. Du dich es eher hinzu. Komm, Roman, übernimm nochmal Verantwortung. Oh ja, mach das, Oh, mach das! übernimm Verantwortung. Oh, mach das, sehr gut. <lacht> nee, das, das, das finde ich auch gut. Auch, auch Frauen mögen Aber Metallica das total, wenn Männer Verantwortung übernehmen. Metallica ist eigentlich ein witziger Name. Ja. Und so ein Forscher, der jetzt hier so, ähm, <lacht> Tief, Krebs, der Metallica nennt. Okay. Das ja. ist ja dann irgendwie auch, da also ist ja ein gewisser Resist Witz dabei. Und vielleicht, mal kurz Zeitung, vielleicht ist so ein ja. heller, also ein Fleck mit einer Blitzform, der hat dann wieder was, das ist witziger als, ähm, äh, als... Als ähm, metallartige Klumpen am Meeresboden. Vielleicht haben den deswegen gekommen. Hat er so einen Blitz, den nennen wir noch Metallica. Ist so ein Rockstar. Ja, ja machen wir halt B. B. Oh. B. Das kein, der Blitz ist eher AC Ein Lobster ist ein Metallicola lebt im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii in 5000 Meter Tiefe und ist nur bis zu 6,5 mm lang. Metallica-Fan und Senckenberg-Wissenschaftler Torben Riel wählte den Namen 2020, da der Krebs zwischen Manganknollen lebt. Diese Klumpen aus Metallverbindungen enthalten neben Mangan, Eisen, Kupfer, Kobalt auch seltene Erden. Metallicola bedeutet so viel wie Metallbewohnerin. Riel möchte mit der Benennung auf das schützenswerte Ökosystem der Tiefsee aufmerksam machen, das durch einen möglichen Abbau der Manganknollen gefährdet ist. Ja. Das ah. hat auch mal erstes Gefühl hören müssen. Also impulsiv, live, bei 2000 Und damit habt ihr die Chance noch auszugleichen. Mit der letzten Frage aus der Kategorie im Grünen. ich, glaube ich aber nicht damit auch. Schauen wir mal. Also man muss Konzentration. Wir. Letzte ja. Chance und ihr könnt ausgleichen. Komm. Die Blüten der gewöhnlichen Rosskastanie verfügen über eine Art A. Farbampel, die anzeigt, welche Blüte bereits bestäubt wurde. B. Einbahnstraßensystem, durch das Ameisen gelotst werden. Oder C. Geschwindigkeitsbeschränkung, die schnelle Insekten ausbremst. Also, ich weiß nicht, Farbampel, die anzeigt, welche Blüte bereits bestäubt wurde. Was hat das für einen Sinn? Also eine Biene kommt da hin oder sagt, ah, nee, rot war schon, ich gehe zur nächsten. Jetzt kenne ich mich nicht so mit der Farbnehmung von... Insekten aus, das ist mein Problem. Einmal ein Straßensystem durch das Ameisen gelotst werden, das heißt, warum die Blüte? Warum auch nur für Ameisen? So so lustig das auch klingt, Geschwindigkeitsbeschränkung der die schnelle Insekten aus. Das kann vielleicht sein, das verstehe <lacht> das ist, ganz. dass es schnelle Insekten gibt und es die, die, hat ja alles einen Sinn in der Natur, ja. äh, sagt auch der Bernhard sehr gerne. Zweck. Zweck? Vielleicht hat das tatsächlich, die strahlt vielleicht einen Duft aus, wo dann zu schnelle Momente einfach vorbeifliegen würden, weil sie zu schnell sind und sagen, oh, ah, Moment, ha, hier riecht aber toll. Und dann werden sie langsamer und fliegen dann zur Blüte hin. Was bringt, also, was bringt es der <lacht> Blüte, dass dort eine Geschwindigkeitsbeschränkung für schnelle Insekten... Ja, damit die bestäubt wird, ja. damit die äh, nicht schnell vorbeifliegen, sondern denken, ach, Moment, da war doch was. Ah. Verstehe. Richtig ausschließen würde ich nur B. Weißt du was? Übernimm ver mal Verantwortung. Ja, ich habe schon die ganze Zeit Verantwortung, ja. Ja, gut, wenn das jetzt richtig ist. Ja, gut, wenn das richtig ist, dann gehen wir unentschieden ins Finale. Also Geschwindigkeitsbegrenzung, was, warum soll man nicht schnelle Insekten ausbremsen? Die Damit schnell... die da landen. Aber, hey, aber, aber Übernimm doch Verantwortung und ja. sag A oder sag B und dann ist alles in Ordnung. Nehmen wir A. Wir nehmen A. Oh. <lacht> Heiko. Aber vielleicht ist auch richtig. In der Natur hat alles einen Zweck. Die Kronenblätter der weißen oder rosafarbenen Rosskastanienblüten verfügen zunächst über gelbe Markierungen. Bienen als Hauptbestäuber nehmen das Gelb deutlich wahr und fliegen diese Blüten gezielt an. Wenn die Blüte bestäubt wurde und die Produktion des Nektars endet, ändert das Farb- oder Saftmal seine Farbe bald in ein für Bienenaugen unauffälliges Rot. Mit dieser Farbampel zeigt die Rosskastanie ihren Bestäubern also an, wo noch Nektar zu holen ist und welche Blüte einen Besuch nicht mehr lohnt. Rasten ja! Sie aus, meine Damen und Herren. Nochmal 500 Euro. Und damit gehen wir mit folgendem Zwischenstand in das Finale. Roman Lochmann und Bernhard haben 2.000 Euro auf dem Konto. Heiko Lochmann und Elton haben 2.000 Euro auf dem Konto. Und hier ist das Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Musik. Musik? Was, Musik? Musik. Musik ist die Kategorie. Musik ist die Kategorie. Jetzt müsst ihr Geld setzen. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Ich habe schon gesetzt. Hast du schon? Welches dieser Rockalben erschien zuerst? A. A Kind of Magic von Queen. B. Born in the USA von Bruce Springsteen. Oder C. Eye of the Tiger von Survivor. Ihr habt zwanzig Sekunden ab jetzt. Nicht, hat, aber... Letzte Chance. <lacht> Beide hab, Teams ah, ich hab, ich hab haben Geld hab, ich hab, ich hab gesetzt, haben eine Antwort eingeloggt. Ja. Gleich sind wir zurück. Und dann gibt es die Entscheidung, dann erfahren Sie, wer heute hier gewinnt. Ja. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie noch dabei sind, oder herzlich willkommen, wenn Sie gerade eingeschaltet haben. Wir spielen heute mit Roman Lochmann im Team mit Bernhard Hoecker. Beiden haben 2000 Euro auf dem Konto. Und gegenüber Heiko Lochmann im Team mit Alpen. Die beiden haben auch 2000 Euro auf dem Konto. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt: Welches dieser Rockalben erschien zuerst? A, ah, A Kind of Magic von Queen. B Born in the USA von Bruce Springsteen. Oder C Eye of the Tiger von Survivor. So, jetzt gucken wir erstmal, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Roman haben gesetzt. Alles. Elton und Heiko haben gesetzt. Auch alles. Das ist nicht sonderlich überraschend beim Ausgangskontostand. So, für welche Antworten habt ihr euch entschieden? Also, ich habe mich für A entschieden, aber hast ja, genau. Wir haben uns für ja. entschieden, aber ich habe nochmal auf C gedrückt. Einfach an ja. meine ja. Disco-Vergangenheit gedacht. Wann ich wie, wo gehüpft bin. Also, Elton und Heiko haben hab, gezippt hab auch. Ich hab doch keine Ahnung, weil das nee. war ein bisschen vor meiner Zeit. B. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Antwort B. A Kind of Magic <lacht> ist erschienen 1986. Ach, ja. Ja, okay, das ist gut. Das ist dann doch später. Okay. Also, Born in the USA von Bruce Springsteen ist erschienen 1984. Oh. Eye of the Tiger ist erschienen und damit erschien zuerst Eye of the Tiger 1982. <lacht> und damit gewinnen Roman und Bernhard 4.000 Euro. 4.000 Euro und das heißt für jeden von euch 81,63 Euro. Das betrifft jeden von euch, aber das betrifft auch all die, die heute virtueller Teil des Publikums waren. Herzlichen Glückwunsch, ja. Roman, geschafft! Und 81,63 Euro auch für unsere drei app die heute gewonnen haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ja. Danke an Roman und Heiko Lochmann. Danke an Bernhard und Elton. Das war's für heute mit Wer weiß denn sowas?